mehr okay mehr da ist ein arena kommen wir fangen das jetzt ganz schnell bank als ganz zurück aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wo und wann ich das hier dran hängen werde aber ich werde es irgendwo dran hängen und ja nicht, ich das könnte ich weiß jetzt nicht wann das hier wenn das hier irgendwie dran wird und zu welchem part aber irgendwo wird das hier dran und ja dann haben wir schon mal hier wieder ein bisschen was gefangen oder vielleicht wieder ein ganzer part wenn ich hier genug pokémon finde ne? mal schauen ein ganzer fang oh oh. übrigens jäger ist wer da erst level 100 er ist eingefroren geil ja. äh, habe ich so sachen wie einzelne sachen ein so, habe halt ich jetzt nicht zu lange auf okay und freue mich jetzt bitte nicht noch mal ein. okay cool ähm, ich weiß nicht ob ich dich angreifen kann oder doch mit ableit die jünglinge hat eine hohe treffer chance eine hohe kritische treffer chance das ist auch ein bisschen gefährlich also ja ich muss mit trugschlag angreifen anscheinend Ah, wo ich am liebsten jetzt ab einsetzen würde, machen wir weiter schlag so, Blitzer, Hagelsturm, Lichtschild, aber kein Body Slam, äh, Body Slam, Body Check oder irgendwas ne? ja, wahrscheinlich. Kommt mir auch gerecht, dass ich jetzt das Dingen fange, weil das ding kann man irgendwie noch nachts entwickeln und weil also nicht ich gern jetzt hinter mir bringen von daher fangen wir halt jetzt und so bis nachts warten und das dann hoch leveln ist ein bisschen nervig ja. Immer noch ein trugschlag nächstes mal falls das verrückt oder so ne ich Psycho King mal ein die kann ich gar nicht einsetzen weil es ist auf vierfach dran, ne? ja, dann perfekt. Stimmt, abbleibt die ich gar nicht einsetzen, dürfen das ist vierfach Strafregel. So, das war perfekt. Und ich gehe mal auf 1P runter. Das sind ein halt auf Eisstrahl, ich wollte schon sagen, das bestimmt noch mal gehört. So, jeder ist Platz, sehr gut. wo oh, man sind wir ja einfach zu stark. Ja, du musst das aushalten. oder koro, koro war auch gut gewesen wegen. Die Offensive fester, so, aber jetzt. Ja, und sie hey. da komm, bleibt drin, bleibt Doch mal Bringt den nichts, weil ich nicht angreife. Ja, sei drin. Ne? Ich dann dieser Pokémon, ne? Los, Super, wo auf gut, auf drin. Danke. Aber gar, gar ist das nicht am Agento oder irgendwie, weil ich gesagt habe, am Agedo, am ah, cool. So dass ein Fuß ziel zurückverwandelt. Wenn sein Ruf erscheint, soll ein im nach Nachthimmel erscheinen. Cool. Schon mal hier sind, gibt es noch irgendwas anderes Neues? sogar tatsächlich ähm, wir mal unseren habe ich als neues ach so ich hab ein paar bäume geschüttelt das sind anscheinend neue beeren klammerbann stromisierer ja ich angefangen ein paar sachen zu suchen okay so ich habe übrigens hier schon mal die polar und also was gemacht ich werde wahrscheinlich nicht aufnehmen wie ich das dingen äh, noch meinen der eisform oder so fange so also Corona -Spa. Bisher sah jetzt nicht so aus, als wäre sich irgendwas geändert. Also, ja, das war das. in dem Sinne. Wahrscheinlich, jo, hi und willkommen. Mein Name ist dann die RP und wir fangen jetzt ein paar Pokémon. Ja, weil warum nicht das Ding wird eigentlich nur zwei Sonderbomben geben, dann gibt es das zweimal. So, ich weiß, dass Daniel Dingens kann, Bodycheck check. Sollte jetzt ja wohl ein Ableit übernehmen. Oder auch mann kommen ein blöder Dreck macht aber wieder gar nichts an Schaden. ist mit der Psycho Klinge. sehr effektiv kommen naja okay. weiter den body check kann deswegen tun wir, wir müssten nicht noch mal angreifen nee. äh, ich kann noch ich noch nichts anderes eingesetzt wir gehen die pokémon aus Und ganz nebenbei Oh, ich fange jetzt nicht auch damit an. da so, bleib drin. Oh mein Gott, ey, willst du mich auf den Arm nehmen? Kannst du nur tackle? Bin jetzt gerade nicht weg weil ich immer das wieder tackle eingesetzt. Nee. ich jetzt nicht mal anbucken. Noch ein Ding, überlebst du nicht? Glaub ich glaube ich. Kritet wahrscheinlich. Pass auf. Oh mein Gott, ey. Okay. Tun nicht Kritten. Danke. Ja, trug schlag einmal so zweimal. abgehen. du kommst jetzt mit Polychaekommer, okay. Na jetzt aber kommen. Das gibt es jetzt nicht. Ich kann echt nur Tackle lernen, da kann ich mir nicht vorstellen, also, äh, da 60, hallo. Na. Oha. ist ein Superwurf oder irgendwie so was. einkommen Los, bleibt brennen, bleibt brennen. Danke. Zwei Pokebälle noch übrig. Ey. Oh mein Gott. Ey. ich muss noch Pokebälle holen. Ey. Der Magnetkraft, die es in seinen Hinterteil erzeugt, zieht es Gegner ruckartig zu sichern um sich mit seinen scharfen krallen aufzuspießen. Noch wie nett. Komm, entwickeln direkt schon mal mit Meter, Meter groß, dann muss ich mir Pokébälle kaufen, wenn wir die verdammt noch mal ausgehen. Äh, doch da so ein paar Dinger, ne? Nö. Wir gehen langsam die Sonderbomben aus, muss man ein paar Geiger max dinger machen, aber egal. Zwei neue Pokédex-Einträge sind wert. Mittag, ich magnetismus mein verschmolzen. Zwei teile miteinander, da ist nun zwei Gehende besitzt haben sich seine psychokräfte verdoppelt. Ja, ich glaube, das kann echt nur Dings Tackle zu dem Zeitpunkt. ist er voll arm. Ja noch ein Sonderbomben und. Noch eine Entwicklung. mit entwickelt sich zu... Metagross. Metagross ist schon krass wie oder? Metagross, die auf verschneite Berge leben, sind besonders aktiv, da Temperaturen unter den Gefrierpunkt ihren Magnetismus verstärken. So weg Gut, haben wir natürlich so entschuldige mich jetzt bitte ich muss jetzt erstmal pokébälle kaufen okay kind das haben wir ja schon gesehen dass ne? er diesmal fangen Boah. all die mächtigen pokémon tun wir uns einfach ein ja geil so, da ist heißt, dann will werde ich aber ein bisschen eher unterhauen können ne? Ich habe 100 Pokebälle gekauft, da wird ja wohl reichen, ne? Nur kannst nicht irgendwie Bodycheck oder irgendwie was? Hm. Äh. Oh ja, Rezequiel ist geil. Oh, du nimmst keinen rückschluss Schaden, gut. Ich habe gesehen, dass kein keinen Schaden genommen. Hm. Cool. Das sollte ich jetzt sollte es doch hoffentlich ein bisschen einfach machen. Pokéball, bitte dauert diesmal nicht so lange. Jetzt ernsthaft, dadurch voll die krassen Pokémon, die man fangen kann. Ja, so muss das laufen, weil werfen Pokémon gefangen. So einfach kann es so gehen. Kam, sah und fangte das Pokémon. Erfung eines Tages fliegen zu können, stürzt sich täglich von Klippen um seinen Körper zu stehen. Ich habe nicht, dass das die Hoffnung ist irgendwann fliegen zu können. Ich habe da jetzt Suizid gefährdet. Okay. so also, ja, äh, möchte ich nicht mit einem Team nehmen. Da nicht in mein Competitive Team, hallo. Jäger, der darf der hat sich verdient, da drin zu, da drin zu sein. Aber du doch noch nicht. So, dann wieder ein paar sonderbons verballern nicht so als bräuchte ich die irgendwie selber mal irgendwie meine pokémon meine komplette pokémon hoch hallo ein kind moment bittet sich eine Drachenmuschel. muschel komische entwicklung es wird sein körper in ein hart schal die knochengewebe gleicht und sammelt so energie für seine entwicklung und dann direkt noch eins reingeschoben in den rachen ich glaube du entwickelt sich 50 deswegen wird wieder schon reichen ne? hallo das entwickelt sich das ein Dorschel hat sich zu einem guter Lander entwickelt. Diese ungewöhnlichen Pokémon sind im Zuge seiner Entwicklung flügel gewachsen, nur weil es den sehnlichen Wunsch hatte, fliegen zu können. Ist mir gerade aufgefallen ist, diese ganzen wilden Pokémon, die wir suchen, die wir finden, die treffen wir gar nicht so im Kampf an, weil es irgendwie gar keine Trainer in diesen DLCs gibt, die man kämpfen kann. Schon irgendwie komisch, ne? Ich meine, das ist ja wie Dings halt, ne? Wie, wie äh, die Naturzone halt. Du kannst dich halt umschauen und so und hier umzulaufen mit, äh, Pokémon und gleichzeitig kämpfen, geht, glaube ich nicht, ne? Obwohl, warum eigentlich nicht, ne? Warum gibt es keine Trainer in diesen Zonen? Weil wir sehen, wir sehen irgendwie nie einen Trainer, damit ein brutalander irgendwie um die Ecke kommt oder so. Also wir haben irgendwie nicht so viel von diesen neuen Pokémon, weil niemand außer uns die benutzen kann. Hab ich habe so ein Gefühl. Vierte, was ich meine. So, ich neue, ne? Okay, hier laufen schon wieder zwei neue Monster rum die wir noch nicht gefangen haben. Also, boom, machen wir das mal ganz schnell. floss ne? Du schaffst das, Jäger. So, äh, denn wie fängt man noch mal ich hätte überhaupt weil ich gerade so ein aussetzer was mache ich jetzt noch mal ja, ich habe die ganze zeit hier dieses ähm, ding aus ja, schlecht und ja ich habe die ganzen letzten tage jetzt damit verbracht hier corona zu fangen mit dem richtigen wesen weil ich auch eng geschafft habe und ja nicht habe die andere Version von dem Teil gefangen und ja, weil ich da hat sich jetzt story mäßig nicht so viel geändert. Deswegen habe ich das jetzt einfach aufs gemacht und ja. Also ich habe es aufgenommen ehrlich gesagt, aber dann äh, habe ich gemerkt, ja, ist alles genau gleich hier nur halt ein anderes Pferd hast. Also ja, deswegen habe ich mir entschieden, dann einfach zu löschen und ja. Jetzt sind wir hier und fangen wieder Pokémon und wahrscheinlich mache ich hier so einen kleinen fangfahrt zwischen äh, unserem kampf mit kronosbar und was auch immer jetzt noch alles kommt und ja guck mal, mal. ich werde ich ein schild auf anfangen hier ein pokémon zu fangen ist eigentlich irgendwie editionsabhängige pokémon geben ne? okay, ähm, jetzt sehr oh Gott, ich hab voll komische pokémon dabei äh, Okay, ich habe 100 Pokebälle, also kommen zur not belebe ich noch mal jäger wieder wenn ich das muss muss ich aber nicht so da heißt wir können jäger einmal kurz hochheilen und dann einfach oben jeder mal welche pokémon ich hier hoch trainieren ne? die es wohl der uhrzeit kann dieser Meeresbewohner der Uhrzeit kann sich außerhalb der See nur kriechen fortbewegen. Auch für seine Beute kommt es trotzdem an Land. Ja, essen halt, ne? so, ich muss mal ganz kurz was gucken. Wir sind ja schon alle EP, EV verballert worden. Ja. Ich hätte hier irgendwie, weiß nicht, welche krassen Pokémon ja schon ausgewählt habe und die ihre EP alle verballert. So, ich level mal noch kurz auf. Mit einmal ich entwickelst. ist für keine teuren Sonderbomben dafür. So für verballern weil ich habe nur noch so ein paar davon ich glaube da oder vier sogar noch Nun Galoppfloss entwickelt sich oh ja Der Fliege ist auch gut jedenfalls besser als dieser Aero flap direkt so wie auch immer das. keine pass etwas verschlingt seine Beut äh, mitsamt Schale und Knochen, wodurch sein Panzer besonders dick und widerstandsfähig ist. Ich meine, jedes Fossil im Pokémon ist, glaube ich, besser als das andere. Ich meine, das Ding hat irgendwie bessere Werte. Und ja. Ups. <lacht> Falsches Ding. Ich will einen Jäger halten. Nein. Nur ein kostbarer Top-Trank. So, und dann haben wir noch gesehen, da war, glaube ich, weiß nicht, die Seemobs, ne? fangen wir auch oben. Übrigens, haben ja Angst, dass du Bond das aber welcher ich ja sehen. wir sind ja genug von dem herumlaufen. Alter ist das viel groß. aber oh Mann, ehrlich. Oh nein, natürlich triffst so. Aha. Auf der Welle. Welle. Los. So, jetzt muss ich mir auch langsam hier mal ein bisschen umschauen weil irgendwie jetzt sind die einzigen pokémon die ich jetzt noch gefunden habe die ich noch nicht habe er muss es doch noch mehr geben oder so, surfer wie gesagt ich bin mir ziemlich sicher dumm du check oder irgendwas so kann also geil perfekt uh cool natürlich müssen wir jetzt auch zweimal noch mit mit Bonbons verfüttern ja äh, da kann man von sehen ob das kugel rund und von einer dicken speckschicht umgeben es kann schneller rollen als laufen ja ich habe die schon mal auf mich zu rollen gesehen okay äh, hier ja, vier sonderbonbons Schau mal, noch mal mit 1 L und 1 M. dann langsam wieder anfangen jetzt zu fahren diese Teile. Das ich müsste max Sachen machen. Ja lieber diese Dynamax Abenteuer machen, aber da kriegst du ich, diese Dinger nicht. Da kriegst du nur. Äh, da kriegst du nur diese einen Dinger yeah ausgeben kannst an dem Teil. sehr umgeht auf Eisschollen, mit das Beim Schwimmen Beute spült sie auf und schnappt sie sich. Der schnappt sie sich. Angeberei. Interessiert mich nicht. Der Teil ist aber glaube ich auch unglaublich stark, ne? So mäßig So ein nicht. So ein labras Ersatz. Wasser und Eis ist nur da. entwickelt sich oh, schön. ein Wahlreiser. Locker vier neue Pokémon oder fünf, fünf, fünf, als ne? Pokémon. Es bild mit bis zu 20 bis 30 Artgenossen eine Herde. Wird diese verteidigte Anführer sie unter Einsatz seines Lebens? Das ist irgendwie voll krass. Sich vorzustellen hat irgendwie 20 von diesen Dingern da an einem Ort sind, ne? so was ich auch noch machen muss. Ich muss in Schild hier das Schattenross. hier ich habe jetzt hier ich sollte mal den pokémon der Zeit zeigen: ne? wildblut pokémon aus einem Hof verschrieben. Eine eisige Kälte. Dieses ungestümte Pokémon nimmt sich alles, was es will, mit Rohrgewalt. So, das haben wir glaube ich, schon gelesen. Ne? Boom. Wir haben war die version schimmelreiter es zeigt jeden die sich im weg stellen keine gnade nach dem kampf soll es allerdings die Wunden seiner gegner geheilt haben und ja ich habe übrigens auch herausgefunden wie man das teil voneinander trennt wenn die beiden voneinander trennt und zwar einmal und wir uns das hier raus da war Regi Rock, habt ihr ihn gesehen? Oder es ist ja kein Geschlecht hat, ob ne ja ich da Dinge gepackt? Ja, so mit dem Meister bei natürlich gefangen, um mir ein bisschen Zeit zu sparen. So und mit dem harten Wesen, weil das Ding ist irgendwie voll verteidigungsmäßig aufgebaut und hohen Angriff, als auch. Also, ja, so alles was wir machen müssen um das ding zu trennen ist einfach den ja äh, wir gehen ja auf die züge des bundes und boom. schon trennt der teil Bisschen verwirrend weil die sache ist die irgendwie man hat ja zwei pokémon auf einmal gefangen und beide haben irgendwie ein anderes wesen gehabt ne? also Coronospa gibt sozusagen den ton an also alles was das hat so an ich glaube auch Verteilung bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich habe ich nehme an, wenn man dies Pokémon e.V. trainiert, dann übernimmt ja Polar aus dann auch in der fusionierten Form. Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt Ja, das hier konnte ich halt nicht beeinflussen, weil ja, wichtigste ist ja auch war Also, ja, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie einen Einfluss auf die Werte hat oder so, weiß man, man daten ja auf Geschwindigkeit oder Spezialangriff aufpackt und dann mit dem Ding funktioniert. Dem platt dann auch irgendwie so die an. Ich habe keine Ahnung. Aus Grund sind ja auch bei den Meisterball, wo ich noch eingeworfen habe, weil auch nicht schlecht ist. Also ja. ja und je nachdem kann ich jetzt wieder den machen. Und wenn ich das andere Ross habe, das Phantom Ross, dann kann ich war mit dem Phantom ausverbinden verbinden. Und jedes Mal, wenn er sich in das Ding entwickelt, dann lancia sie auch was hier ein super starker Eisangriff ist, nicht schlecht, ne? So, okay, gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Ich glaube, das Gebiet hier habe ich noch nicht so erkundet hier, so also in der Nähe. Ich glaube, da war ich noch nicht so. Bin mir aber nicht sicher. Dann schauen wir mal da vorbei. Geangelt habe ich auch noch nicht. Also sollte ich gleich auch mal irgendwann machen. Was ist denn hier? Ich bin schon mal hier gewesen. Da ist schon wieder die Höhle. Na sein hat sich ja tagsmäßig irgendwie was anderes eingemistet hat wieder, ne? Oh, da war wir noch nicht. nur So dass man galanus Zweigen zu einem hübschen Kranz, vielleicht kann. Ah, wenn du mir 15 galanus richtig ich ein einen galanus Kranz. Ah, dann können wir die andere Entwicklung von pflegmon bekommen, ne? Schön. dann kriegen wir irgendwie galaschoking version wenn ne ich mich nicht irre cool, die können wir ja auch mal irgendwann sehen obwohl die seht glaube ich nicht als extra eintrag weil ich schon das hab, ne? habe oh, da muss ich auch wieder tauschen nehmen muss ich nicht ich muss einfach den links einsetzen oder also zwei verschiedene sachen nee, gut weil ich letztens hier bekommen habe in der in der ich vergesse mal den namen von der insel fokusinsel so das war blub brauche ich nicht da kommt hier nichts neues oder so kommen warum kann ich denn da nicht hier so ein riesig großer flächiger ort den ich nicht besuchen kann da hätten sie noch absperren können direkt was ist das? Ding ne? Doch mal auf. Okay, ich dachte, jetzt eine andere Farbe, scheine und so ne. Was ja ist nichts Neues? im Wasser. Ja, da muss ich wahrscheinlich wieder hier welche Gegend rennen, bis ich was Neues finden ne. Mit definitivem Fangbart. ja, gut. ich da oben schon, ich weiß nicht. Gibt es noch so einige Orte, wo ich noch nicht war? Ne hier, wo dieser riesige Baum ist, da war ich glaube ich noch nicht hier oder Hügel ist deiner Baum, habe ich war da noch wartet? Ja keine anderen, aber ja, findet auch die Entwicklung alle Entwicklungen. Da lag was doch bald, aber sonst ist ja eigentlich nichts Neues. ne? pumpe diese Dinger sind voll unspektakulär, weil du die durch Dings bekommst, durch deiner rates So ja, wir sind doof, und die jetzt hier so kommt, nur so eine Melodie kommt, du hast was Geiles bekommen, wohl eigentlich nicht. So irgendwie ist ja nichts Neues. Also ja, sehe ich euch, wenn ich irgendwie was Neues finde. Bis gleich. So, mir ist gerade was Neues über den Weg gelaufen. Also los, bauen mal wieder, kommt kommt da kommt da kommt da kommt hab's gerade gesehen wo ist es? irgendwo hier nein noch falsch das kommt was glaubt ihr was es ist es scheint die sonne es ist sehr warm was für ein pokémon könnt ihr auf uns warten was wir noch nicht haben das ist ein feuer pokémon da ist es. Oh cool ist auch nicht schlecht ne also nicht so ja, dann habe ich noch was gesehen Guck mal wir uns gleich rum ja, so muss dann wieder züchten und hier die vorentwicklung bekomme wenn schon wieder ein bisschen nervig ist dann muss ich wieder irgendwie so ein Puder oder so oder so einen Rauch hier ausrüsten ne? Ich jetzt schon mal ne? Ball, sicher, ob du irgendwelche Rückschluss machen kann yeah. Sonntag, ja. Die Sonne scheint schon. Kannst es nicht noch wärmer machen, Kollege. Oh, cool. Das ist Magma. Wurde gefangen. der Kampf in der in der Anime damals da war doch richtig krass der ne? Glurak gegen Magma Magma liegt seine Beute mit Feuer manchmal röstet es ist diese zu seinem Bedauern so stark dass sie versehentlich verkohlt ah, schön Gott erinnert ihr euch noch das Glurak mit so einem riesigen Geowurf Magma in den Vulkan geschmissen hat von Pyro richtig geil ne? so dann habe ich hier noch was gefunden Guck mal direkt das teil noch magbrand. brand bin mir nicht sicher aber ich glaube das Flieche entwickelt sich entweder durch antikraft oder so antikraft und level up oder durch tauschen gegenstand ne? bin mir nicht sicher ich hol's mir jedenfalls schon mal hier so um einfacher zu machen und falls ich jetzt mal komplett nutzen will aber glaube ich auch aufpassen glaube ich am Körper ne? weil ich jetzt mal komplett nutzen will dann weiß ich wo ich es her bekomme ne? dann irgendwie tauschen muss Feuersturm einfach fehlt okay ich hätte gedacht, Feuersturm ja genauso wie weil ich Blizzard im Hagelsturm oder so hat dann 100 jetzt nicht der hydro im Regenschwarm die Pumpe, weil er nicht oder mit nee, Donner dann hat er prozentig Pumpe, weil er nicht trifft er nicht auch prozentig im Regensturm, weil nicht Sonntag Feuersturm, Fußkick, so, wenn du nicht vor die oder so, dann ich gleich direkt nochmal an mit Rufschlag, wenn du nichts dagegen hat. Ah. flammenbau okay. kann ich ja noch mal angreifen und ich auf ein KP reduzieren. Äh. Cool, da muss ich nur noch nicht züchten dabei ja, auch nicht so lange dauert gut jetzt ja, zwei theoretisch drei neue pokémon Und lieber ja, 82. mit 82 die starken pokémon die ich nicht benutzen werde, in der story Tiefflug werden die Flammen seinen bauchstärke stärker und reichen eine Temperatur von 2000 Grad. Das ist nicht ein bisschen übertrieben, Kollege. Er macht denn so heiße Flammen? Da wurde wir wieder zwei Pokémon gefangen. Finden wir noch was? Weil also nicht, glaub nicht. <lacht> nee, ich glaube, nicht. Ich bin jetzt sogar wie so die wasser ausspringen. Obwohl die sind ja auch dafür bekannt, ne? die sollen ja irgendwie über Berge springen können, glaube ich. Laut Pokédex einträgen bin ich sicher so gut dann haben wir zwei neue pokémon ich halte meine augen weiter offen und wenn ich was neues finde, dann sage ich euch bescheid also bis gleich <musik>